Seit mehr als zwei Monaten habe ich jetzt kein Video mehr für YouTube ähm, gemacht und seit vier Monaten glaube ich auch schon kein Radfahrvideo mehr und ich dachte mir, so darf dieses Jahr nicht zu Ende gehen, ist schon bescheiden genug 2020, dann machst du nochmal eine Tour und ich freue mich, wenn ihr mich begleitet heute auf meiner Jahresabschlusstour und ich mache heute einen Ausflug zur neuen Fahrt. Das ist also kein Grammatikfehler in der Videobeschreibung hier. Das Video heißt Ausflug zur neuen Fahrt. Nein, gemeint ist damit die Großbaustelle des Dortmund-Ems-Kanal hier nördlich von Münster. Ich bin hier auf dem Museumshof in Münster-Gimte, im Norden von Münster. Hier starte ich meine Tour und ich will mir das heute mal angucken. Ich habe mir diese Großbaustelle auch noch nicht angesehen. Dort wird praktisch eine Brücke über die Ems gebaut, aber keine Autobrücke, sondern eine Kanalbrücke, sprich der Kanal wird verbreitert, tiefer gemacht und dementsprechend muss da auch eine Brücke halt über die Ems gebaut werden. Da sind die schon einige Jahre dran. Und das schaue ich mir heute mal an und ich freue mich, wenn ihr mich dabei begleitet. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Ausflugsziel radel, fahre ich erstmal ins Naturschutzgebiet Rieselfelder hier nördlich von Münster. Ich wollte mal gucken, ob die Vögel, die sonst im Sommer da immer alle sind, jetzt im Winter vereist sind oder ob sie das mittlerweile warm genug ist, um hier zu bleiben, wenn auch da geblieben ist. Schauen wir uns mal an. Also zumindest diese Wohnanlage scheint schon mal unbewohnt zu sein. Ich glaube, ich radle mal zum Aussichtsturm. Dann können wir uns das mal angucken. Ihr glaubt gar nicht, wie ich das vermisst habe, mal wieder eine Radtour zu unternehmen. Und es ist auch eigentlich optimales Radfahrwetter heute Morgen. Es ist mitten in der Woche, also kein Wochenende. Es sind zwei Grad draußen, ähm, kaum Wind, ein bisschen regnerisch, ein bisschen Nieselregen. Und das Tolle daran ist, warum ich mich so freue, dass das ideale Radfahrwetter für mich ist, dass ich alleine unterwegs bin, dass hier nicht so viele Leute unterwegs sind. Ich habe das in den letzten Wochen, Monaten an Wochenendtagen bei schönem Wetter auch mal ausprobiert, eine Tour mit der Kamera zu unternehmen. Das war dann keine so gute Idee, weil ich einfach nicht alleine war. ist hier jedenfalls nicht mehr los. Wenn man das mit dem Sommer vergleicht, ist das doch schon ziemlich ausgeflogen hier. Ich bin jetzt an der Baustelle hier am Kanal angekommen, da sieht man schon die Ausfahrt. Das ist keine neue Fahrrinne, beziehungsweise es ist schon eine neue Fahrrinne. Das ist eine Umfahrung, also praktisch eine, eine Baustellenumfahrung, weil man die eigentliche Fahrrinne zwischen den beiden äh, Toren, die ihr hier seht, eins hier vorne, eins da hinten, halt ähm, erneuert. Guck mal, der Himmel wird blau, ich fasse es nicht. Die ganz alte Fahrt, die ihr jetzt vor mir seht, ist 1897 fertiggestellt worden. Das Ganze ist damals aus Sandstein gebaut worden. Die innenliegenden Flächen sind eben Böner Sandstein, und die außenliegenden Flächen, schauen wir uns ja nochmal an, die sichtbaren Flächen sind Ruhrsandstein. Die Abdichtung der Fahrbahn ist damals mit Bleiplatten erfolgt. Wie gesagt, das Ding ist über 120 Jahre alt, zweieinhalb Meter tief, 18 Meter breit. Man konnte Schiffe bis zu 600 Tonnen tragen. Das Ganze wird hier auch Münsters Badewanne genannt. Und die Fertigstellung der neuen Fahrt erfolgte dann Ende der 50er Jahre. Für mich ist das immer wieder beeindruckend, so alte Bauwerke. Das ist jetzt hier 120 Jahre alt, hat ja auch lange seinen Dienst verrichtet. Und dass man sich das immer noch ansehen kann, dass man es halt nicht weggerissen hat, finde ich wunderbar. Hier jetzt die aktuell noch neue Fahrt, die dann durch ein doppeldrucksystem ersetzt werden wird. Wir müssen auch einiges machen hier, wenn man guckt, dass alles noch breiter gemacht werden. Das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Wenn wir uns das jetzt hier ansehen, das ist also nicht die Baustelle, das ist wie gesagt die aktuell neue fahrt seit den 60er jahren da muss ich sagen der hat mir der sandstein auf der alten fahrt da deutlich besser gefallen ja liebe leute das ist mit dem sandstein nicht zu vergleichen da hatte man damals auch noch mehr stil dass man sowas gebaut hat. Und von hier hat man noch eine schöne Perspektive mit allen drei Brücken. Und das Doppeldrucksystem wird dann wahrscheinlich so aussehen wie die Obstellbrücke da vorne. Dann mache ich mal ein kleines Päuschen. Ja super, jetzt fängt an zu regnen, dann wo ich mir hier die leckere Mettwurst genießen will. Ja, das mit der Pause hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann meine Mettwurst auch ein bisschen mehr genießen und nicht nur schnell aufessen. Naja. Das noch. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. ja noch ein Hauch von Weihnachten hier in Gimte. Ich möchte mich mit diesen Bildern von euch verabschieden für heute und für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, mich zu begleiten auf meiner Jahresabschlusstour hier nach all den Wochen, ja Monaten ohne Tour vor mir. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir treu geblieben seid, als Abonnenten auf meinem Kanal und auch ähm, hoffentlich weiter treu bleibt. Auch im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren. Ähm, ich habe mir viel vorgenommen für nächstes Jahr an Touren, auch an Reisen, ich hoffe, das geht dann auch wieder, dass man wieder auf Campingplätze darf, zumindest in der zweiten Jahreshälfte bin ich ja so ein bisschen optimistisch. Wir schauen mal. Ich wünsche euch jedenfalls einen gesunden Rutsch ins neue Jahr, in ein besseres, entspannteres 2021. Macht es gut, bis dahin, euer Swobo. Tschüss.